Geht's. Der Median, auch Zentralwert genannt, mehrere Werte, findet man, indem man die Werte zuerst der Größe nach so, zum Beispiel von kleinen zu größeren. Und dann der Wert in der Mitte der Reihe wählt. Die Spannweite, also die Differenz zwischen größten und Median, ist ein Streuungsmaß auch im Fall des Medians. Genauso wie bei im Fall des Durchschnitts. Anderes Maß ist in diesem Fall der Interquartilsabstand, Symbol IQR aus dem Englischen, mit dem Wert in der Mitte der geordneten Werte. Wenn wir den ersten Viertel der geordneten Werte nehmen, dann ist der Wert am oberen Rand, erste Viertel am oberen Rand hier, ja, das erste oder untere Quartil. Unter am oberen rand der ersten drei viertel befindet sich das obere dritte Quartier hier oben die differenz zwischen dem Quartils ist, ist der Unterquartilsabstand. abstand all diese sachen können wir in den sogenannten Boxplot diagramm darstellen das folgende beispiel beruht auf einer messreihe mit den folgenden 20 datenpunkten ich lese sie jetzt nicht vor ist sehr langweilig ich kann hier lesen ein Boxplot hilft dabei sehr schnell einen Überblick über alle diese Daten zu erhalten. So erkennt man direkt, dass der Median durchgezogene Linie bei 8,5 liegt, so ungefähr. Und dass je 25. Daten unter 7 und oberhalb von 9,5 liegen. Ja? Also das hier die Schachtelchen. Das sind 50% prozent der Daten und zwar so, dass hier 25 und da auch 25 bleiben. Ähm, folglich ist auch der Interquartilsabstand, Abstand, der der Länge der Boxen spricht. Und da bis da genau 2,5. 9,5 hier oben minus 7 hier. Das ist 2,5. Und das ist ja auch ein Streuungsmaß unter um den Median. Schauen wir aber das. Äh, hier würde es mit sogenannten Whiskern antennen auch genannt. Von hier bis da. Hm? Wie lang die Whiskern sein werden, kann man entscheiden. Hier würde die Entscheidung getroffen, dass die Whiskern 1,5 mal höchstens des Interquartils Abstands sein werden. Also oben ist der größte Wert 10, also es geht nicht weiter oben, daher ist es hier klein. Unten aber ist der kleinste Wert, würde das hier dargestellt und da unten gibt es noch zwei Werte und davon 5. Und diese werden Ausreißer genannt. Sozusagen, die sind zu klein in diesem Fall. Ja? Ähm, da ist es auch geschrieben, Ausreißer. Bei diesen Werten sollte untersucht werden, ob es sich tatsächlich um Eichsreißer ist, also dass tatsächlich gemessener werden wird oder dass irgendwie ein Fehler vorkommt. Und somit haben wir auch die Streuungsmassen und den Median und das Boxplot kennengelernt. Danke sehr.